Herzlich willkommen zur 22. Folge von unserem Café Stillpoint. Heute habe ich bei mir hier zu Gast den Andreas Keinz, Primarius Dr. Andreas Keinz, Osteopath und Facharzt für physikalische Medizin. Und äh, der Andreas war immer einer der Pioniere in seinem Bereich. Er war schon bei uns äh, in der allerersten Gruppe von Osteopathie, der Gruppe Psoas mit dabei, er hat 92 mit uns die Ausbildung begonnen. Und hat schon parallel dazu in der Wiener Privatklinik eine Abteilung für physikalische Medizin aufgebaut und von Beginn an schon versucht, dort Osteopathie auch einzubauen, dort Osteopathie auch im Spitalsbereich umzusetzen. Auch da einer der ersten in Österreich oder der erste in Österreich überhaupt. Diese Privatklinik hat dann später uns auch eine Heimat geboten für unsere Lehrklinik, an der, an die, die wir im Rahmen der Aus Osteopathieausbildung seit 2008 betreiben. Und wir freuen uns da sehr, diese Möglichkeit zu haben. Andreas war lange Zeit medizinischer Leiter unseres Universitätslehrgangs und ist immer wieder auch als Prüfer und als Moderator bei unseren Unilehrgängen bei den klinischen Abschlussprüfungen mit dabei. Herzlich willkommen Andreas, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Danke für die Einladung, ich bin der Einladung natürlich sehr gerne nachgekommen. Du bist natürlich auch jemand, der in den letzten Tagen die und Wochen die Aufgabe hatte, ein großes Team durch die Coronavirus-Viren zu, zu steuern. Wie ist da bei euch die Situation im Moment an der Privatklinik, wie schaut es da aus? Also ich muss sagen, dass wir an der Privatklinik sehr rasch und sehr frühzeitig Maßnahmen gesetzt haben die an den anderen Spitälern damals noch nicht zur Diskussion mhm. gestanden sind. Wir haben Schleusen gebaut, wir haben Abgrenzungen gemacht, wir haben Teams gemacht, ich erzähle es jetzt von der physikalischen mhm. Seite her, ja. wir, wir haben meine Mitarbeiter in Teams eingeteilt, die entweder Nord- oder nur Südflügel gearbeitet haben, respektive dann, die dann zwei Wochen da waren, dann wieder ein mhm. anderes Team, das zwei Wochen zu Hause ist, dass mir, falls jemand erkrankt, ich ein Reserveteam habe, um einspringen mhm. zu können, wir haben ein Management getroffen in der Klinik, dass wir die Patienten, bevor wir sie aufnehmen, die müssen einen, einen Covid-Test machen. Mhm. Die, die akut aufgenommen werden, werden behandelt, zum Beispiel wie akute Patienten, wie infizierte Patienten. Mhm. Es wird ein Abstrich gemacht, wenn sich dieser Abstrich als negativ erweist, werden sie aus einem Einzelzimmer herausgenommen und in ein normales Zimmer verlegt. Also es, wir sind alle Sicherheitsmaßnahmen, haben wir versucht abzuchecken, mit Händedesinfektion, mit Mundschutz, mit äh, Schutzkleidung, mhm. falls notwendig. Aber nachdem diese Patienten dann alle ja negativ getestet ja. sind, arbeiten wir mit diesen Patienten wie mit ganz normalen Patienten. Mhm. Also dann sind eigentlich die einzige Gefahrenquelle sind dann wir, wenn ja. wir von außen was ja, hereinbringen. Ja, ja, ja. Aber wir müssen auch täglich einen Routinecheck durchlaufen, bevor wir das Haus betreten mhm. dürfen. Aber das heißt, du hattest doch eine Menge interessanter Managementaufgaben in der letzten Zeit. Ja, also <lacht> diverse Internetplattformen sind bemüht worden und wir haben mhm. anfangs täglich ein bis eineinhalbstündige Sitzungen gehabt mit Hygienikern, mit mhm. den Virenexperten, mit äh, Krankenhausverwaltung, mit Einkauf, mit den Stationsschwestern, mit allen, die hier im Haus beteiligt waren, um hier ein möglichst reibungsloses äh, Management auf die Beine stellen zu können. Mhm. Und das war ziemlich fordernd. Jetzt in dieser Phase sind wir schon auf zweimal in der Woche auf diese Meetings, konnten wir schon mhm. zurückgehen und wir waren sehr heruntergefahren mit der Klinik und sind jetzt wieder dabei, patientenmäßig aufzustocken und wir fahren den Betrieb jetzt sukzessive wieder hoch. So, super. Wir, wir warten noch auf die Genehmigung. Wir wissen noch nicht genau, wann wir wieder anfangen können mit Schulbetrieb, aber wir hoffen. Und Ordination. Ich habe ja angeschlossen dort die mhm. Ordination, wo ich rein osteopathisch arbeite. Und die habe ich eigentlich nie wirklich ganz geschlossen gehabt. Mhm. Ich habe dort ständig gearbeitet, aber nicht volles Programm, sondern war nur für die zweimal die Woche für Akutpatienten äh, im Einsatz. Auch wenn man da die Vorkehrungen trifft, denke ich, ist man relativ auf der sicheren mhm. Seite. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe hab schon so mein persönliches Covid-Reizwort. Bei, bei mir ist das die neue Normalität. Das ist gut, ja. Das wo der, wo der Blutdruck, Blutdruck steigt, wenn ich das nachher. Was ist das bei dir? Hast du auch so irgendwas? Ja, ja, wenn ein bestimmter Herr äh, vor die Kamera tritt uns scharf anschaut und sagt, es gibt nur vier Gründe oder geht, Oder Gut. So einmal zur aktuellen Situation. Aber gehen wir vielleicht zurück ins Jahr 92. Erzähl ein bisschen, wie, ist, wie, war das da, wie war da für dich die Abfolge? Wie bist du zur Osteopathie gekommen? Ja, das war eine witzige Sache. Ich habe ja während des Medizinstudiums war es eigentlich schon die ganze Zeit mein Wunsch, mit den Händen zu arbeiten. Ich, also ich wäre ein denkbar schlechter Chirurg geworden, weil ich mich nicht äh, steril bewegen kann. Mhm. Das heißt, ich habe zwar meine... Gegenfächer auf der Orthopädie erledigt und habe dort auch bei einigen Operationen assistiert. Aber man ist dort auch sehr rasch drauf gekommen, dass ich gescheitere in der Ambulanz aufgehoben bin, mhm. wo ich die Patienten angreifen kann, ohne dass ich mich verkleiden muss und Mundschutz tragen muss. Jetzt muss ich es auch tragen, den Mundschutz. Ja. Irgendwann holt <lacht> die diese Zeit wieder ein und die waren aber sehr froh darüber, mhm. weil ich die ganze Ambulanz in der Zwischenzeit geschupft habe. Mhm. Wenn das Team aus dem OP heruntergekommen ist, war die meiste Arbeit schon erledigt. Das war mein Bereich, da habe ich mich wohlgefühlt mhm. und da habe ich eigentlich begonnen eine Massageausbildung zu machen, weil ich, Aber da war ich noch im Medizinstudium, das ist so erstes, zweites Semester, mhm. habe dann eine Zeit lang im Sommer als Masseur gearbeitet und habe mir dann gedacht, okay, Medizin, wo kann ich da andocken und da ist mir eben die manuelle Medizin mhm. über den Weg gelaufen, habe die Ausbildung für manuelle Medizin gemacht und war dann im Wilhelminenspital für die Facharztausbildung und hatte dort eine Kollegin, die leider schon verstorben ist, die äh, nicht nur manuelle Medizin unterrichtet hat, aber nicht in einer, in einer deutschen Schule hat sie mhm. und die hat mir immer wieder von der Osteopathie erzählt und ich habe das sehr interessant gefunden, weil die gesamte manuelle Medizin mich immer zu einem so gut sie war, und möchte jetzt mhm. nicht das Wort reden, ja, also absprechen, aber man kommt an Grenzen. Man kommt an Grenzen, äh, wo dann der Patient nach einer gewissen Zeit wieder da ist und man wieder von vorne anfängt mit ihm zu arbeiten, äh, weil man das ganze Konzept noch nicht aufgearbeitet hat. Und da war dann, glaube ich, die Osteopathie das, wo ich mir gedacht habe, genau, und da habe ich jetzt die Möglichkeit viel mehr Register in der Hand zu haben, viel mhm. mehr Möglichkeiten in der Hand zu haben. Äh, da ist es nicht dann nur das Einrichten des Gelenkes, obwohl das ja meine Lieblingsbeschäftigung ist, über was. Das immer, weißt, ist schon <lacht> schön, wenn es Ja, was ich, herrlich ja. ist. <lacht> <lacht> Wunderbar. Und der Patient hat schon Knacks. er <lacht> ja, war ja auch richtig drauf, aber man hat eben andere Möglichkeiten mhm. in der Hand und man kann eben vom, das ist das Wunderbare, man kann vom Neugeborenen bis so weit es klingt, bis Sterbebegleitung mhm. machen. Also es ist das ganze Spektrum des Lebens spiel, spiegelt mhm. sich in der Osteopathie mhm. wieder und so gesehen war das ein Glücksfall, dass ihr damals nach mhm. Österreich, die Osteopathie nach Österreich gebracht habt und uns die Möglichkeit gegeben habt daran teilzunehmen mhm. und das haben wir sehr gerne gemacht. Und es war auch damals ein, ein Hundstruppen, aber ein guter <lacht> <lacht> Das war ja ganz spannend. Die, die Studenten sind seit damals viel jünger geworden. Und wir haben jetzt sehr viele, die direkt von der Physiokademie kommen oder noch im Medizinstudium sind. Damals waren das alles ältere Semester, die halt schon auf sowas gewartet haben wie die, wie die Osteopathie, die schon vielleicht schon was gehört gehabt haben oder ein bisschen was probiert gehabt haben. Dadurch eine sehr heterogene Gruppe, aber, aber sehr viel, viel interessanter. Es waren lauter Individualisten. Ja und letztendlich noch lauter dieben also, <lacht> jeder für sich war schon so eine, eine wirklich gute persönlichkeit und wenn man so denkt wie wir da angefangen mhm. haben dann den, auf den heurigen bänken wo man gearbeitet es <lacht> hat schon was gehabt es hat schon was gehabt keine skripten gar nichts ein bisschen overhead wenn wir glück gehabt haben auf französisch handgeschrieben genau. aber es hat sich entwickelt und es hat sich wirklich wirklich gut entwickelt und es hat einen stellenwert bekommen der eigentlich nicht mehr wegzustreichen ist. Mhm. Osteopathie ist ein stehender Begriff, wenn du auf der Straße mit jemandem redest, Osteopathie wird von sehr sehr vielen gekannt, mhm. als Begriff selber, oder sie haben selber schon mal ja. Osteopathie in Anspruch genommen. Das ist sehr schön, was ich da auch, was ist, wie sich das öffentliche Interesse auch entwickelt hat. Und die, wie auch, die, auch die Medienberichterstattung in der Hinsicht. Ja, das ist halt der Punkt, dass wir versuchen müssen, der Osteopathie noch einen weiteren Stellenwert zu geben. Aber das ist ja unser da, wir Bestreben, an dem wir kämpfen. Wir arbeiten an, wir daran, wir arbeiten daran ja. denke ich, kann man zu Recht sagen. Aber damals war das ja noch nicht so. Damals war, gab, musste man ja noch wirklich allen Leuten erklären, dass das mit Osteoporose nichts zu tun hat. Ganz genau. Und ich nehme an, das war auch bei deinen Kollegen in der Privatklinik noch ein, ein, ein Uphill-Struggle? Oder, es oder war ein, ein schwierig, schwierig, eine, schwierige, eine schwierige Diskussion. Eine schwierige Zeit. Ja. Ich habe mir gedacht, redest nicht viel darüber, machst mhm. einfach. Mhm. Und das Ergebnis wird letztendlich für sich sprechen. Und die Patienten haben ja dann immer mehr danach gefragt. Und nur um eine, so einen ein Schmankeln aus dieser Zeit zu erzählen, ein Patient, der bei uns in der Klinik gelegen ist, wurde dann von einem anderen Kollegen in einem anderen Privathaus aufgenommen mhm. und er hat dann während seiner Aufnahmszeit wieder seine Brustwirbel, bekommen durch das Bett, das halt nicht adäquat war und hat gebeten, ob nicht dort jemand wäre, der das mhm. in Ordnung bringen könnte und hat gesagt, ist, es, es gibt niemanden, sagt, na dann möge man mich doch verständigen ob ich nicht aus der Privatklinik mhm. rüberkommen könnte und sie von ihren Schmerzen befreien könnte. Was ich sehr gerne gemacht mhm. habe. Und wie ich dort in das Haus reinkomme, kommt mir am Gang ein Schul- und Studienkollege entgegen, heute ein wohlbestallter Rheumatologe, schaut mir an und sagt, ah, kommst du jetzt auch zu uns schon zum Handauflegen? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, wenn es ihr nicht macht, irgendeiner muss ja. <lacht> also das war schon mehr im Bereich des Handauflegens gesehen. Mhm. Und es hat nur ganz wenige Kollegen gegeben, die das äh, verstanden haben oder zumindest eine Idee davon gehabt haben, was hier passieren könnte, was hier abläuft, mhm. und das dann auch unterstützt haben. Aber wie gesagt, das, ich habe gedacht, je mehr jetzt äh, Versuch hier zu erklären oder zu, darüber zu reden, gerade in dieser mhm. Zeit, äh, desto mehr Widerstands gibt es. Mhm. je mehr ich das einfach einfließen lasse als Behandlungskonzept, wo mhm. das man heute halt am Anfang nicht viel redet, aber macht, äh, desto mehr breitet sich das aus und desto selbstverständlicher wird es, weil die ja schon die Ergebnisse davon mhm. gesehen haben. Und nicht das so sagen, na, was macht er jetzt und was tut er damit und wieso und wie er mhm. hat Und das ist ja mein Patient und warum greift er denn jetzt an? Und, mhm. ja, und so hat der Patient gesagt, das war aber gut, was er gemacht hat und das möchte ich gern noch einmal haben. Und ja. so hat sich das entwickelt. Und da war natürlich auch die Zeit, wo im AKH die Stimmung äh, gegenüber der Komplementärmedizin nicht sehr gut war. Mhm. Es hat zwar damals schon den Dachverband der Komplementären Ärzte gegeben, mhm. wo ich auch schon von Anfang an, also seit diesem 92er, -Jahr, 93er, über -Jahr dabei ja. bin. Äh, wo man sich treffen konnte, wo man diese Themen besprechen mhm. konnte, aber AKH war damals noch rotes Tuch. Mhm. Da sind zwar, die, die, die Kollegen haben dort das alles abgeregelt, das durfte man nicht. Es hat dann eine Gegenbändelbewegung gegeben, das war dann im Jahre ja, Anfang 2000, ich schätze mal 2000 bis 2008 ungefähr. Da gab es ja auch eine Weile diese Ringvorlesung über Komplementärmedizin, genau, glaube genau. ich sogar. Mhm. Ja, da haben wir eine Ringvorlesung gehabt und die war im letzten, also im elften Semester, mhm. und der hat geheißen interdisziplinäres Patientenmanagement. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir dann dorthin kommen, wo wir eigentlich hin wollen, ja, ja. Äh, den Studenten auch zu erklären, leider ist es alles schön und gut, was ihr gelernt habt, aber es gibt Fälle, die, ihr, die durch die klassische Medizin mhm. nicht beherrschbar mhm. sind. Und dafür gibt es ein interdisziplinäres Management mhm. und da hat jeder von uns, von seiner Fachrichtung her, von der komplementären Seite her, dargestellt, wie können wir unterstützend äh, an diesem mhm. Patienten arbeiten mhm. und hier die klassische Linie unterstützen. Nicht dagegen arbeiten, sondern miteinander mhm. zu arbeiten. Und, und, und das alles unter einem unverdächtigen Titel, genau. wo, wo, wo niemand von außen sagen kann, was, was, was macht hier da, was errichtet ihr da. Der genau. mhm. Man hat, viele haben Studien präsentiert, also es war nicht so, dass man nur irgendwelche mhm. äh, Geschichten erzählt hat. Wir haben sehr viele Fallbeispiele gebracht. Ähm, das einzig Schockierende war, <lacht> ich habe mit dem, das war 11. Semester, und ich habe Ihnen erklärt, wie das halt ist, wenn man Gewebe angreift, wie sich das anspürt, wie der Druck ist, wenn ich Knochen spüre, wenn ich hartes Gewebe spüre, mhm. wenn ich weiches mhm. Gewebe spüre. kommt die Frage aus dem Publikum eines Studenten, Wozu muss ich den überhaupt angreifen? Ich bin im ersten Moment ein bisschen schockiert und aus der <lacht> Bahn geworfen, weil das... Wozu rede ich überhaupt? Also ich guter Freund, das ist alles schön und gut und deine äh, wissenschaftlichen Dinge und deine wissenschaftlichen Zugänge in aller Ehre, aber stell dir vor, es geht der Strom aus. Mhm. Dann gibt es keine Medizin mehr, weil dann steht der Computer und dann kannst du keine Diagnose mehr stellen und dann kannst du keinen Patienten untersuchen. Und Warum willst du dir diese alten Techniken, alten jetzt unter Anführungszeichen, diese Techniken wegnehmen lassen, eine internistische Begutachtung, Zunge, mhm. Hautkolorit, Augen, Nägel, Atemgeruch, all diese Dinge, ja? physikalische Untersuchung, orthopädische Untersuchung, neurologische mhm. Untersuchungen, alles, was ja bei uns ja. in der Osteopathie zusammenläuft, das ist ja so ein Werkzeug, das wir in den Händen haben, da würden wir uns ja enorme Kosten ersparen mhm. an Untersuchungen, die sinnloserweise gemacht werden, weil, sagen wir nur beim Bandscheibenvorfall, nicht? der Patient möchte eine MR-Untersuchung haben. Jetzt ist die Frage, er hat, einen Bandscheibenvorfall, hat er wirklich einen Bandscheibenvorfall oder hat er nur eine Protrusion oder, mhm. oder hat er nur mhm. eine, eine funktionelle Störung am Gelenk, das ist ja nicht heraus, weil sich ja keiner wirklich um die Symptome kümmert. Und wenn er einen Bandscheibenvorfall hat, ist es nicht klar, ist der Bandscheibenvorfall der ja das, das, was die Schmerzen verursacht oder kommen die Kommandive von woanders? So ist das. Und das ist ein Zufallsbefund. Und das MR will ja nur, dass er schwarz auf weiß hat. Mhm. Wenn man zu ihm sagt äh, MR und sie gehen dann operieren, sagt <lacht> -lacht, operieren gehe ich nicht. Ne? Und warum dann ist MR, Ja, dass ich weiß, was ich habe. Ne? Und das ändert jetzt was an der Therapie. Das besteht Aber auch drin. nicht und das muss halt uns Ich habe ein Anrecht auf einen, So ist es, genau. So wie ich habe ein Anrecht auf eine Kur. Ja, genau. <lacht> Aber ich schwafel da weiter, ich glaube, du wirst in deinen Fragen weitergehen. Das, das, das, das passt schon, das passt schon. Aber was ich vorher noch sagen wollte ist, du hast beschrieben, dass du eher nicht so viel geredet hast darüber, was du tust und eher, sondern eher versucht hast Erfolge zu sammeln und guten Ruf aufzubauen. Und das hat ganz gut zu dem gepasst, wie wir uns in den ersten Jahren verhalten haben. Wir haben versucht, nicht zu viel zu trommeln, wir haben versucht, nicht zu viel an die Presse zu gehen, nicht zu sehr allen Leuten zu erzählen, dass wir die Besten sind, obwohl wir es natürlich gewusst haben, wir sind es. Und ich glaube, damit ist es uns in Österreich auch gelungen, die Osteopathie so ein bisschen einzuschleichen in, das, in, die, in den medizinischen Betrieb. Und es es gab nie diese massiven Konfrontationen, die ich aus Ländern rundherum kenne. Ich glaube, das war eine sehr, sehr kluge Taktik. Wenn wir, ihr mit der Schule und ich im kleinen Bereich, jetzt im Spital, äh, vehement hineingefahren wären, mit das ist jetzt Osteopathie mhm. und ihr müsst alle auf Osteopathie mhm. und alles, was ihr macht, ist ein Blödsinn, hätten natürlich sehr, sehr viele Gegner auf den Plan mhm. gerufen. Jetzt nicht nur. Von der klassischen medizinischen Seite, ich würde meinen auch von anderen manualmedizinischen medizinischen Seiten. Ohne Namen zu nennen. Genau. Ähm, da wir aber, das ihr auf eurer Seite, ich auf meiner Seite so vorsichtig angegangen sind, haben wir dann zu einem gewissen Zeitpunkt schon einen Stellenwert gehabt, wo wir uns einfach nicht mehr wegradieren mhm. können. Das heißt, man hat nur mehr mit uns leben können und sonst hat es keine ja. Möglichkeit mehr gegeben. Und ich glaube, das war schon sehr scheinbar. Hattest du in der Phase auch mit der Ärztekammer zu tun, in der, ja. in der frühen Phase? Was gab es da für Reaktionen? Naja, dadurch, dass ich ja im Dachverband war, hat man mir angeraten, ich soll auch in der Ärztekammer vorstellig werden. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war die Ärztekammer, für die waren wir, sind es auch noch bis heute. Heute ist es ein bisschen besser, wenn wir jetzt den äh, Magister Schuberwalter, Dr. Dr. Schuberwalter, mhm. dort haben, der äh, ein sehr geneigtes Ohr der Osteopathie gegenüber hat mit dem ich auch ganz gut kann und der auch versteht und meine Sorgen und Anliegen, wenn ich ihm anrufe. Aber damals war es einfach so, dass die gesagt haben, naja, äh, Osteopathie, da werden ja auch Physiotherapeuten ausgebildet und das ist ja, das ist ja keine ärztliche Domäne und damit gibt es auch gar kein Diplom und danke mhm. auf Wiedersehen interessiert mhm. uns nicht. Das war der damalige Stand und da haben wir ein paar Mal angeklopft und sind ein paar Mal in der Art und Weise wieder vor die Tür gesetzt worden. Was ist denn generell die Entwicklung? Ich glaube, diese Ärztekammerdiplome, die sollen ja überhaupt äh, abgeschafft werden, habe ich gehört. Ja, ist es geht das das dass, mhm. dass man diese auslaufen lässt, diese Ärztekammerdiplome. Hat auch ein bisschen jetzt wieder mit diesen Gegenströmungen am AKH zu tun, ja. weil der derzeitige Rektor im AKH ja sehr gegen komplementäre Medizin mhm. eingestellt ist. Wir hatten dann nach dieser interdisziplinären Patientenmanagement-Geschichte, haben wir dann noch eine Ringverlesung bekommen, die war dann erstes, zweites Semester, die haben es dann sehr gut versteckt, die war dann immer irgendwann, mhm. die war immer Mittwoch um 17 Uhr irgendwo dran, mhm. in einen ganz kleinen Hörsaal, ich habe es aber konsequent durchgezogen und es waren meistens, wenn ich Glück gehabt habe, waren elf Leute drinnen, wenn ich Pech gehabt mhm. habe, waren drei drinnen, aber wir haben das brav durchgezogen, bis uns auch das abgedreht haben. Ja. und nachdem der unser Aushängeschild im AKH, der Professor Michael Fraas, der ja Chef der Homöopathie ja. ist, ähm, in Pension gegangen ist, dann hat man, er war ja Notfallinternist, also mhm. er hat ja auch einen, einen klassisch-medizinischen Standing gehabt ja. und daneben die Homöopathie und da hat man das Ganze dann einfach kassiert. Das war ja eine ganz kuriose Geschichte, ich glaube die, diese Homöopathie-Vorlesungen und die, die Alternativvorlesungen, vorlesungen die wurden ja mitten unterm Semester von heute auf morgen gestrichen vor ein paar Jahren. Ja, das war nach der Nebelaktion, das war schon, ist es einer wiener medizinischen Schule nicht würdig, mhm. würde ich ganz einfach jetzt mal behaupten. Ich hoffe es gibt wieder eine Gegenentwicklung, die Privatuniversitäten sehen das sehr wohl, mhm. dort gibt es auch äh, Fächer für Komplementärmedizin. Die kümmern sich darum, die haben das auf ihre Fahnen geschrieben. Die MedUni mhm. scheint daran kein Interesse zu haben. Es pendelt so, wie so ja, wir hin und her sehen, ob das Pendel wieder zurückschwingt. Ich hoffe, ich hoffe. Jetzt haben wir ein bisschen über die Berufspolitik gesprochen, über die Ärzteschaft und die Reaktionen der etablierten Medizin. Wie schaut das mit den Patienten aus? Was für Patienten kommen zu euch in die Klinik? Welche, welche Beschwerdebilder habt ihr da vor allem? Naja, wir haben vorwiegend die äh, Früher waren es noch die rein traumatologischen. Jetzt ist ja Traumatologie und die Orthopädie zusammengezogen. Mhm. Also die ganzen Knieoperationen, Hüftoperationen, Sprunggelenksoperationen, Schulter, Ellbogen, mhm. also die Operationen an den ja. peripheren Gelenken. Wir haben relativ Ausgeprägt auch eine Wirbelsäulenoperation Chirurgie, mhm. sei es jetzt bei Verteprostenosen oder äh, bandscheiben ja. Wir haben eine gut gute Magen-Darm-Chirurgie, auch Lungenchirurgie, ähm, eine interne Schiene mit halt schon älteren Patienten, mhm. die halt mobilisiert werden müssen, wo halt mhm. osteopathisch <lacht> nicht für drinnen ist. Und wir haben eine sehr starke onkologische äh, Gruppe an Patienten bei uns im Haus Aha. und das ist vielleicht jetzt interessant auch von der osteopathischen Seite her, weil wir sehr wohl auch bei onkologischen Patienten äh, osteopathisch tätig werden. Mhm. Wo, wo da gab es ja früher oft auch die Warnungen zu sagen, ja. da sollten keine Flüssigkeitstechniken angewandt werden, da könnte es sein, dass man Metastasen vielleicht im Körper verteilt. Wie siehst du das aus heutiger Sicht? Ähm, differenziert. Mhm. Differenziert insofern, als äh, das habe ich doch damals immer wieder erwähnt, solange ich bei euch noch unterrichtet habe, auch man das als relative Kontraindikation mhm. zu sehen hat, die onkologischen Patienten. Erstens, wie ist er in seinem Staging? Äh, wie weit ist er in seiner Therapie? Oder wie viele Zyklen Chemotherapie hat er abge schon abgeschlossen? Ähm, und habe ich Kontakt zu seinem behandelnden Arzt? Und das habe ich natürlich im Krankenhaus mhm. wesentlich leichter ja. als in der Praxis. Also bis ich da einen Kollegen erwischt habe und der mir vielleicht missmutig Auskunft gegeben hat, dann, wie es da ausschaut, wird es schwierig. Im Spital ist es überhaupt kein Problem. Mhm. Weil da treffe ich mir am Gang und sage: pass auf, die und die Geschichte können wir das machen. Wie schaut das aus? Gibt es Metastasen? Gibt es das, gibt es das, gibt es das? Wie schauen die Lymphnoten aus? Mhm. Ist ein Befall da? Ist kein Befall da? Und auf, abhängig davon kann man das dann das Programm zusammenstellen und da kann man sehr wohl auch Bindegewebstechniken machen und kann auch strukturelle Techniken machen, wenn man weiß, wie man es macht mhm. und dass nicht dort gerade eine Metastase sitzt, wo man arbeitet und man kann auch diese äh, EQT-Techniken diese sehr gut machen, also gerade das hilft bei sehr, wie im wiederholten Fall operierten Patienten, gerade Speiseröhre oder so, also wenn man da arbeitet und das frei macht. Ja. Mhm hat gleich ein anderes ja. Lebensgefühl. Ja. Also es geht in Wirklichkeit darum, seine Lebensqualität zu verbessern. Ich hatte genau über dieses Thema mit dem Michael Jarrah aus, aus, aus Amerika vor, vor zwei, drei Monaten ein interessantes Gespräch und der hat auch gesagt, äh, Sie sind von dem alten Dogma langsam abgegangen, weil Sie im, in den Studien gesehen haben, dass die Pumptechniken, die, die ganzen Lymphtechniken, die es da gibt, dass die einen Effekt haben, der eigentlich sehr gut damit vergleichbar ist, was, mit dem was passieren würde, wenn der Patient Bewegung macht. Und genau. niemand, würd, niemand würde einfallen, einem, Patient, einem Krebspatienten zu sagen, du darfst dich nicht bewegen, weil das Ganz ist genau. gefährlich. Ganz und zusätzlich zu diesem Effekt von vergleichbar mit Bewegung kann, kommt eben noch der Effekt, dass das Immunsystem gestärkt wird ja. und das wirklich auch die Reaktionen auf die Chemotherapie und die Lebensqualität deutlich verbessern. Auf der anderen Seite, Lymphdrainagen sind ja auch erlaubt, bei den ganzen also ja. Mama-Patienten etc. Die kombinierte Kompressionstherapie ja. Ja. ist ja alles gestartet. Mhm. Also ich sehe jetzt nicht wirklich den Grund, warum die Osteopathie verboten sein mhm. soll, also außer als wenn man wirklich Reflex hat, das ist schon klar. Ja. Ja, aber das ist ja auf die muss man immer aufpassen. Ja. Also wir sehen das auch so, wie du es beschrieben hast, das ist eine relative Kontraindikation. Natürlich muss man lokal aufpassen, natürlich ist der Kontakt mit dem Arzt wichtig. Natürlich gehört das sehr gut beobachtet, was da passiert. Genau. Vielleicht kurz, weil du die Lymphdrainage angesprochen hast, das bringt uns zu dem Punkt, wie wird bei euch in, in der Station die klassische, äh, die klassische physikalische Therapie, Verknüpft mit der Osteopathie? Ist das ein Entweder-Oder? Geht das Hand in Hand? Wann kriegt wer was? Ähm, das ist mhm. jetzt äh, hier kein Entweder-Oder, sondern eine Kombination. Mhm. Weil wir einfach versuchen wollen, ein, das Bestmögliche aus allen Welten dem Patienten zur Verfügung mhm. zu stellen. Das soll jetzt aber nicht den Eindruck hinterlassen. Wir haben ein Supermarktprinzip und wir fahren mit dem Wagel durch. Mhm. Und nehmen da ein bisschen ein Ultraschall und da ein bisschen Massage und da ein bisschen Heilgymnastik ja. und dann gehen wir noch zwei Tropfen Osteopathie dazu und das passt schon. Nein, es geht in Wirklichkeit darum, meine beiden Oberärzte sind auch Osteopathen, wie du weißt, uh -huh. und von meinem Team sind immer zwei, drei in osteopathischer Ausbildung, die eher für die sakrale Therapien zuständig sind, die uh -huh. sich da uh -huh. stark machen oder in äh, Fastientherapien. ich bin meistens zuständig, wenn irgendwo ein Gelenk nicht funktioniert, um uh -huh. <lacht> also das wieder in Ordnung zu bringen. Uh -huh. Es ist ja so, dass wir die Patienten nicht sehr lange im Haus haben. Mhm. Wenn wir jetzt von diesen Knieoperationen sprechen oder von der Hüftoperation, die haben wir noch, sollen wir die neue Wochen haben, ja? aber die Knie geht meistens am nächsten Tag nach Hause. Ist schon ein Glück, wenn wir Knie jetzt noch zwei oder drei Tage haben, das mhm. ist schon für therapeutisch gesehen ein Glücksfall. Also müssen wir kombinieren, dass geschwindlos weitergeht. Ja. Und wenn ich vorher, bevor ich zur Lymphdrainage komme, noch. Gewebstechniken machen über den Knie, dann springt man die Lymphdrainage geschwinder an. Ich kann das also sehr gut miteinander kombinieren. Das andere ist, also das ist immer diese postoperative Geschichte, wenn auch nicht, und man sieht ja sofort im Training, wie das also äh, abfließt das Blut aus dem Gelenk heraus und das Schleichel aus dem Gelenk rausgeht mhm. und in diesen Vaku Vakuumbehälter hineingeht und kaum fängt man an zu arbeiten beim Knie. Das zischt weg, wie wenn er aufstehen würde, also wenn durch die Schwerkraft das weggehen würde. Also das kann man direkt den Effekt sehen, den man dadurch erzeugt und der Patient ist schneller abgeschwollen, das Gewebe kann rascher regenerieren und er ist rascher in der Bewegung wieder drinnen. Kommen diese Patienten dann auch zu einer ambulanten Nachbetreuung ja. zu euch in die Klinik? Also das hängt jetzt sage ich einmal vom Operateur ab, mhm. manche Operateure arbeiten mit mir zusammen in der Nachbehandlung, da kommen sie zu mir in meinem Team dort, in, das ist ein privates physikalisches Institut in der Marianengasse wo wir das Konzept von der Klinik weiterverfolgen. Auch da sind Therapeuten, die in osteopathischer Ausbildung sind. Mal mehr, mal weniger. Können kaum sonst sie mit der, mit der Ausbildung fertig, dann werden sie selbstständig. Ja. <lacht> Verlassen sie mich ja. wieder. Aber so das ist das Leben, was soll man machen. Ja, die Kinder werden flüge. Das muss man einfach akzeptieren. Das ist aber auch ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst. Dass es so zu sein scheint, dass das natürliche Habitat für einen Osteopathen die private Praxis ist. Ja, absolut. Und es gibt aber auch Kollegen, für, das ist für uns jetzt einmal die normale Perspektive und für die, für die meisten auch das, was sie sich wünschen und wo sie, wo, wo sie sich hinentwickeln. Aber es gibt auch Kollegen, in, vor allem in den angelsächsischen Ländern, die sagen jetzt schon, das ist auch ein bisschen einschränkend, dass es nur diese Perspektive gibt, weil wir nicht im im normalen Gesundheitssystem vertreten sind, können wir dort auch keine Karriere machen. Es sollte es auch für Osteopathen sowas wie einen Career Path geben. Wie siehst du das? Ist das irgendwie denkbar, sowas auch bei uns in Spitälern irgendwann ist einmal natürlich, zu haben? natürlich denkbar, sobald äh, wir die Osteopathie auf eine Stufe gestellt haben, die auch so anerkannt ist, mhm. dass dem Erfolgs- und dem Karriereweg nichts im Wege steht. Weil wenn wir jetzt sagen, der ist Osteopath und soll jetzt eine leitende Position bekommen, nur aus dem Grund, dass Osteopath ist, das mhm. wird es nicht spielen, weil eben diese Anerkennung noch nicht da ist. Dass ich äh, in einer glücklichen Situation bin, eine leitende Position zu haben, obwohl ich Osteopath bin oder umgekehrt, man <lacht> <lacht> will. Ja. das war eine Fügung des Schicksals, aber ich habe die halt bekommen, bevor ich noch die Osteopathie-Ausbildung mhm. gemacht hat. Habe, ne? da haben sie sich halt die Grot ins Haus gesetzt. Ne? Okay. <lacht> Die wussten noch nicht, was dort aus dir einmal genau. genau. werden wird. Genau. Aber ich glaube, sie sind ganz froh. Das heißt, du arbeitest mit dem Team eng zusammen? Ja. Du, du machst die erste Untersuchung des Patienten nämlich an und weist ihn dann zu? Ja, also wir haben, ob ich jetzt die erste Untersuchung mache, oder einer von meinen Kollegen oder meine Therapeuten, die auch sehr starke Rücksprache mit dem Operateur haben, weil der mhm. wird in das Konzept natürlich mit ein. Hineingezogen in das Konzept, das hat ja keinen Sinn, jetzt gegen den Operateur zu arbeiten. Wenn der gesagt hat, bei der Operation war das, das und das, bitte macht es mir das und das nicht, dann werden wir darauf Rücksicht nehmen. Wir haben nicht gut beraten, wenn wir sagen, na, wir wissen es besser, wir machen das jetzt gar nicht anders. Und wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen. Man muss zusammenarbeiten, das ist schon ganz klar. Aber was wir halt häufig haben. Ja, und, und der Operateur hat einen nicht geschaut und wir können das ja doch nicht. So ist es. Aber was auch häufig bei den Operationen passiert, bei den Lungenoperationen, aber auch äh, wenn die Patienten überstreckt sind, bei der Intubation, mhm. bei der Narkose, dass es da in diesem Relaxationszustand des Gewebes, der Muskulatur, es häufig beim Umlagern dann zu Blockaden mhm. kommt. Und die Patienten haben dann oft wirklich Schmerzen, postoperativ, die eigentlich mit der Operation ja überhaupt nichts zu tun haben. Und wir werden sehr häufig dann zu diesen Sachen gerufen, die aufgetreten sind, äh, die aber nicht wirklich Grund der Operation sind. Und ob wir nicht eine Idee hätten, ob wir nicht da was machen könnten. Und in vielen Fällen gelingt es uns, wenn wir wissen, wann ist das passiert, wie ist das passiert. So gesehen kommt uns da die Osteopathie sehr zu, zu Hilfe. Und den Patienten natürlich. Du arbeitest, glaube ich, in drei verschiedenen Situationen in der Kassenpraxis, in der Privatpraxis und im Spital. Ja. Wie schaut da eine osteopathische Verhandlung im Vergleich aus, von, von der Kassenpraxis bis zum Spital? Gut. Ähm, wie ich die Klinik übernommen habe, damals im 92er Jahr, Konnte kein Mensch wissen, wie sich das entwickeln wird, ob das überhaupt überleben wird. Damals hat die Paracelsus-Gruppe das Haus gehabt und es war halt ein, ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe mir gedacht, da ist es ganz gut, wenn ich noch ein zweites Standbein habe. Osteopathie ist ja erst in den Kinderschulen gewesen. Da hat eine Kollegin mich angesprochen, ob ich mit ihr ein Kassenphysikalisches Institut aufmache, das auch seit 1992 mhm. läuft. Schwächer draußen und da bin ich einmal in der Woche, um mir Problemfälle anzuschauen. Da ist es so, dass das Arbeiten, und das ist ja das Faszinierende jetzt, ja? jetzt kommen wir ja auf den Punkt. In der Ordination, in meiner Privatordination, kann ich mich spielen mit dem Patienten. Da habe ich alle Zeit der Welt, da kann ich ein Hochamt zelebrieren, ein osteopathisches mit dem Patienten. In der Klinik ist schon ein bisschen weniger Zeit und im Kasseninstitut ist gar keine Zeit. Mhm. Das heißt, gar keine Zeit ist auch nicht. Also, ich habe äh, alle sieben bis zehn Minuten einen Patienten. Mhm. Der kommt rein, der zeigt mir seine Befunde, der muss sie ausziehen, ich muss ihn behandeln, er zeigt sie wieder an, er geht raus. Also, Zeitfenster ist relativ eng und in dem sollte man ziemlich effizient arbeiten. Mhm. Und da ist es dann witzig, dass man sich die Techniken zusammenlegt, die wirklich effizient mhm. sind in der Osteopathie und die macht man dann. Weil. Die zwang zwar draußen immer geht dann zum Knochenbrecher <lacht> Aber die Termine sind dort auch ausgebucht. Mhm. Und sie müssen nichts zahlen dafür, mhm. wenn sie in Behandlung sind. Also wenn sie nur so zu mir kommen, dort müssen Sie sagen, kleinen Obolus entrichten. Aber wenn sie in Behandlung sind, mhm. dann fällt das zu, gehört das zur Behandlung dazu. Wird nichts verrechnet. Aber auch hier sind wir drauf gekommen, dass eben ein, zwei Dinge, die man tut, dem Patienten schon enorm weiterhilft, die ganze klassische physikalische springt dann wieder an. Ach. Wenn ich merke, er rennt noch auch therapien gegen eine Wand, der kommt nicht weiter mit der Therapie. Und man weiß, man hat diese Tools in der Hand, um jetzt die Schulter beweglich zu machen. Ich denke mhm. an die, an die, an die nicht bei den Faszien, wenn ich die einmal durchziehe und der bewegt seine Schulter wieder, na, das ist ja sensationell, mhm. obwohl er jetzt schon wochenlang gearbeitet hat und nichts weitergegangen ist, auch wenn ihm das Schmerzen bereitet. Und so denke ich, dass es in einer abgespeckten Art und Weise Möglichkeiten gibt, mit sehr effizienten Tools zu arbeiten. Im Spital halt schon ein bisschen ausufernder, da hat man schon mehr Zeit, da hat man fast so wie in der Ordination Zeit. Und in der Ordination hat man ja überhaupt alle Möglichkeiten hier. Und das sind ja auch vor allem, das teilt sich ja dann auch in den Patienten auf. Die Patienten, die ich in der Ordination habe, das sind ja oft Patienten, die halt von der Medizin ausgesteuert sind, wo es heißt, damit müssen sie leben, mhm. da kann man nichts mehr machen und da fangen wir alle mit diesem Diagnosebild erst einmal zum Arbeiten an. Das typische Patientengut für die, für die Osteopathinnen ja, Osteopathen. und Osteopathen, die, so die, die schon überall anders waren. Also man kann da schon auf spezifische Bereiche runterbrechen und ich glaube, man muss auch als Osteopath flexibel sein und darf nicht sagen... Ich kann nur arbeiten, wenn ich jetzt mhm. in meinem Umfeld bin. Ja, also das ist so ein bisschen äh, Schamanismus. Das ist ganz spannend, was du da berichtest und was du erzählst, weil das sehr ähnlich ist wie das, was unsere amerikanischen Kollegen immer erzählen dass Mike hat. Michael Cherry hat diese 333-Methode für systemische Patienten, für systemische Erkrankungen, was sagt, ein bisschen an den Lymphen, ein bisschen am Sympathikus, ein bisschen am Parasympathikus. Und wo wir immer sagen: in 10 Minuten eine osteopathische Behandlung geht das überhaupt. Und ja. ganz interessant, dass du das auch in einer deiner Praxissituationen hast und ausprobierst und ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass das oft ganz spannend ist, wenn man in einer Notsituation ist, wenn man geschwind, wenn einschiebt oder so, wie viel dann doch möglich ist, auch Richtig, wenn man nicht genau. das ganze Spektrum durch hat und wenn da wirklich kann. einmal einer raussticht und man sagt, da, da nehme ich, habe ich zum Beispiel in Schwächerd die Möglichkeit, dass ich was auf, das ist eine Geschichte, die ist langwieriger, da kommen wir jetzt mit diesen Dingen überhaupt nicht weiter dann nehme ich mir den halt als letzten Patienten an dem Tag und dann nehmen wir mal halt für den Zeit und arbeitet mhm. halt das, das Spektrum dann auf. Ja. Auch diese, diese Möglichkeiten muss man sich geben. Also ich denke schon, dass man ja flexibel einfach sein soll und jetzt dann nicht immer nur rechnet, was bringt es mir, was kostet es, was hat mhm. sondern wo steht der Patient, was kann ich für ihn tun, ein zufriedener Patient bringt 100 andere Patienten. Vielleicht noch ein bisschen zurück zur Theorie, zum Gebäude, zur Philosophie der verschiedenen Bereiche. Wir hatten vor einigen Wochen hier im Café Steelpoint den Christian Hartmann zu Gast, der sich ja. sehr viel mit der Geschichte der Osteopathie und mit der Philosophie beschäftigt hat. Und da in dem Gespräch ging es sehr viel um darum, dass es eigentlich in der Medizin vor 100 Jahren zwar grundlegende Strömungen gegeben hat, die Aufbauend auf Claude Bernard, der gesagt hat, das Milieu ist alles, es ist wichtig, sich um die Gesundheit zu kümmern und diese Strömung, die auch still dann äh, beeinflusst hat. Äh, und die Gegenströmung, wo Pasteur dann die ersten, die ersten Bakterien, die ersten Mikroben entdeckt hat und eine Medizin, die sich an der Pathologie orientiert und am Kampf gegen den bösen Virus, gegen die, Böse, gegen die bösen Bakterien. Und... Christian hat es so beschrieben, dass das eigentlich zwei völlig inkompatible Strömungen sind. Und er hat gesagt, wenn wir also Debatten beginnen, uns da langsam und da anzupassen an die herrschende Medizin, die nur im Kampf gegen die an den Kampf gegen die Pathologie denkt, dann werden wir irgendwann assimiliert und das ist nicht möglich, unsere Ideen die Gesundheit zu stärken, da weiter zu verfolgen. Wie siehst du das? Siehst du das auch so ausschließlich? Nein, absolut wie, nicht. Und ich will diese, diese, diese Stellungnahme eher so sehen, dass ein bisschen das Selbstwertgefühl äh, eingeschränkt ist. Warum soll ich mich assimilieren? Warum soll ich mich mhm. vereinnahmen lassen von einer anderen Richtung, nur weil ich was anderes mache? Äh, obwohl ich auch anerkenne, dass die andere Seite, die pathologische mhm. Seite, die Seite, die die Krankheit bekämpft, ihre Berechtigung hat, ich habe mich auf meiner Seite genauso diese Berechtigung, aber von diesen beiden Mengen gibt es Schnittstellen. Ja, um Himmels Willen, natürlich muss es das geben. Es gibt nicht den Menschen, der nur so ist und den Menschen, der nur so ist und der nur auf das anspricht und der nur auf das anspricht. Und diese Krankheiten sind multifaktorelle Geschehen, die im Körper ablaufen. Das heißt, ich brauche diese klassischen Methoden, weil sonst stirbt man der auf der anderen Seite unter die Hand weg. Mhm. Aber ich kann das unterstützen und äh, ich kann einen behandeln, der dann zufällig halt auch etwas bekommt, was mit einer schulmedizinischen Intervention behandelt werden muss. Na, natürlich wird man ja. das gemeinsam machen. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt aufgebe, dass ich meine Gesinnung aufgebe, dass ich meinen Gedanken gut wegwerfe und dass ich Überläufer werde. Mhm. Absolut nicht. Ich denke, wir, wir in Wien haben da vielleicht auch noch, ein, noch einmal einen anderen Zugang zu der ganzen Frage, weil es ja mit dem Wiener Team, mit Bischinger, Bergsmann dem Stacher dort durchaus Leute gibt, die dieses Gedankengut von Bernhard weitergeführt haben ja. und an der Regulation, ja. am Milieu gearbeitet haben. Und ich kann mich erinnern, wir hatten in der Frühzeit in den 90 Jahren, irgendwann einen Termin im Stacher und der hat gesagt, ich habe von Osteopathie noch nicht viel gehört, aber das, was ihr da macht, ist Regulationsmedizin und das verstehe ich wieder. Und deswegen finde ich das gut und unterstützenswert. Also von daher gibt es ja auch durchaus in der Schulmedizin bei uns diesen Flügel, der sich da mit dem Milieu, mit der Regulation beschäftigt Ich habe ja das hat. Glück gehabt, noch einige dieser Herren persönlich kennengelernt zu haben, äh, von der Bischko, von der Akupunkturseite, mhm. ähm, die wirklich sensationelle Menschen waren, die wirklich was drauf gehabt haben, die großartige Ärzte waren und die auch das, was sie gelebt haben, ver vermitteln konnten, mhm. die auch ein, ein Interesse geweckt haben bei den Studenten, bei den Zuhörern und damals hatten die auch noch diese Freiheiten das zu tun, was wir uns jetzt leider weggenommen haben, wo wir wieder am Anfang werden. Wie siehst du so die, die weitere Entwicklung generell? Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass bei jungen Medizinern das Interesse an Komplementärmedizin eigentlich relativ gering ist im Moment. Mich, das ist erstaunlich, weil in der Bevölkerung ist das Interesse sehr groß und wo es eine Nachfrage gibt, müsste es eigentlich auch ein ist geben. Aber es, diese, diese, äh, in, in, in einer älteren Generation gab es noch eine Menge Leute, die ein sehr großes Spektrum an Methoden kannten, die Akupunktur durchgemacht haben, die Manualmedizin gelernt haben, vielleicht später dann Osteopathie, die sich mit, mit pflanzlichen Heilmitteln auskannten, die so Ganzheitsmediziner im ursprünglichen ja. Sinn waren. Und ich habe den Eindruck, die sterben langsam aus. Was ist da deine, äh, äh, deine Sichtweise? Also ich sehe das eher so, dass man sie aussterben lässt. Mhm. Wir hatten damals eine Studienordnung, die sehr frei war. Wir haben uns damals alle ausgesucht die vorlesungen die wir besuchen wir mussten eine gewisse anzahl an stunden zusammen und haben dann in mehr kürzerer oder längerer zeit das studium der medizin absolviert das damals auch noch Arzmediker medica geheißen hat und nicht science of medicine wie es jetzt heißt wer für mich als medica einfach das richtigere und passendere wort ist die reformen der Medizinstudiums sind jetzt so weit fortgediehen, dass das Medizinstudium ein total verschultes System ist. Wenn ich einmal die Aufnahmsprüfung geschafft habe und das die erste große Prüfung hinter mich gebracht habe, dann war wenn ich mich einmal die Zeiten heute bin ich im Frühjahr fertig oder was auch immer jetzt die Vorgaben sind, man wird durchgetrieben in kleinen Gruppen und es geht nur mehr um die Wissenschaftlichkeit, um das, um das, um das, es wird ja die komplementären Seiten gar nicht angeboten. Der zweite Punkt ist, durch diese ganze Zugangsbeschränkung haben wir viel, viel weniger Ärzte. Das heißt, wie wir fertig geworden sind, hatten wir das große Pech, drei Jahre warten zu müssen, aber das große Glück, uns irgendwelche Nischen suchen zu müssen. Das war nicht so, dass uns einer noch ist und sagt, da. Ah, die möchte ich jetzt als Internist haben oder du bist ein toller Chirurg oder willst du nicht Orthopäde werden oder so. Wir haben gekämpft um die Fachausrichtung, die wir haben wollten. Wir haben uns dafür eingesetzt, aber wir haben gesagt, okay, wenn das so ist, wir müssen uns irgendwie auch positionieren, damit wir für die Patienten sichtbar werden. Mhm. Und da waren viele Kollegen, die gesagt haben, okay, ich schaue mir die Akupunktur an, ich schaue mir die Homöopathie an, ich schaue mir die manuelle Medizin an, ich schaue mir dann die Osteopathie an, all diese Dinge. Und da war die Zeit dafür da. Mhm. Und jetzt, aufgrund der geringen Anzahl an Studenten, die man jetzt, oder fertigen Medizinern, die man haben, die sind ja gerade so viel da, dass sie das System erhalten können. Mehr sind ja nicht da. Also die haben gar keine Zeit, was anderes zu machen. Die sind so in dem Alltag drin. Ich meine, das beste Beispiel, ich weiß es ja von meiner Tochter, die ja auch bei euch ist in der, in der Ausbildung, jetzt wieder dann, wenn es die Facharztprüfung, hallo, <lacht> äh, erledigt hat. Äh, sie sagt, ja, wir haben leider zu wenig angebote mhm. in der Richtung bekommen und das ist eine gesteuerte Sache. Weil es wären sehr viele dafür empfänglich gewesen, wenn man ihnen die Möglichkeit gegeben hätte, mhm. etwas davon zu erfahren. Mhm. Also finde ich, dass das schon eine sehr gesteuerte Aktion ist, dass man diese ganze komplementäre Seite wegbringt in die Gesundheitsberufe hinein, in die Wirtschaftskammer mhm. hinein, weg von der Medizin, weg von der Physiotherapie, wo wir nichts damit zu tun haben. Mhm. Das heißt, wir können nur hoffen, dass viele Ärzte dann trotzdem in eigene Initiative beginnen, Interesse zu entwickeln oder vielleicht durch die Nachfrage der Patienten dazu getrieben werden, so wie das auch bei, bei dir im Spital funktioniert hat. So ist es. Also, die Patienten sind immer das Wichtigste. Ein Patient wünscht sich etwas, möchte etwas haben und fordert das auch ein und wenn er es an der Stelle nicht bekommt, wird er woanders hingehen. Ich glaube, das, das werden sich auch... Wenn es immer die Frage gibt, ist es ein guter oder ein schlechter Osteopath, der arbeitet. es ja? regelt auch der Patient. Wenn ich zweimal zu jemandem hingehe und ich, es tut mir mehr weh nachher ja, oder ich fühle mich nicht gut aufgehoben, dann werde ich halt dann nicht mehr hingehen. Wenn ich mich bei einem anderen sehr gut aufgehoben bin, dann wird der an Patienten übergehen. Also das ist auch ein selbstregulierendes System. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Was war deine Frage? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ob sich die jungen Mediziner vielleicht später ja, beginnen, genau dafür, dafür zu interessieren. Genau. Ja, ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo sie dann selber in der freien Wildbahn sind mhm. und wo sie dann merken, dass sie mit dem, was sie gelernt haben, nicht mehr auskommen. Es mhm. wird wahrscheinlich einige geben, die dabei bleiben, Medikamente zu verschreiben oder weiterzuschicken, Und manche werden sich den Kopf darüber zerbrechen, dass da vielleicht doch was anderes dahinter steckt, dass dieses System blockiert, dass dieses System nicht gesund werden lässt und dass es da vielleicht Möglichkeiten gibt, aktiv werden zu können. Lass uns hoffen. Ja, ja lass, lass uns, uns hoffen. hoffen. Und ja. wir werden eh sehen, wie, sie, wie sich die Sache entwickelt. Vielleicht zum Abschluss noch ein kurzer Themenwechsel. Es gibt dieses Zitat von uh, Emerson: Art is a jealous mistress. Die Kunst ist eine eifersüchtige Geliebte. Und so ähnlich ist mein Eindruck immer von der, Oste, auch mit von, de, einer von der Osteopathie, dass daneben eigentlich nicht viel Platz hat. Ich schaffe das kaum Musik zu machen oder mich für andere Hobbys zu interessieren, weil die Osteopathie so viel Platz einnimmt. Dir ist es irgendwie gelungen und du bist ja, glaube ich, seit vielen Jahren inzwischen mit dem Theater auch liiert. Ja. <lacht> Wie hast du das geschafft und was machst du da theatermäßig? Erzähl uns noch kurz zum Schluss. Theater spiele ich jetzt. Also wir haben jetzt unser 20-jähriges Jubiläum. Seit 20 mhm. Jahren spielen wir jetzt regelmäßig einmal im Jahr. es war eigentlich meine, mein Wunsch, in der Volksschulzeit, schon ab der Volksschulzeit zum Theater zu gehen. Meine Eltern nicht wirklich gutiert. haben, haben gesagt, du lernst was Gescheites, Jurist, Techniker oder Mediziner. So stand mhm. aus von den drei. Dann habe ich Mediziner genommen. Ich, das ist auch ein bisschen Theater, wenn es bei der dir reinkommt so. und wie geht's uns heute? <lacht> Es ist auch täglich ein Auftritt und letztendlich kam es dann im Jahre 2000 dazu, dass sich die Theatergruppe, die wir in der Schule hatten, wieder zusammengerufen wurde, um zur 100-Jahr-Feier ein Stück aufzuführen und wir haben gesagt, das ist eigentlich schade, dass wir jetzt wieder alle auseinandergehen. und so hat sich das entwickelt, dass wir dann uns jährlich ab Oktober zu Proben treffen, die zweimal mhm. in der Woche stattfinden und jetzt schon zwei Wochen spielen, dann aus WIT spielen, also das ist schon ziemlich aufwendig geworden, wobei jetzt nicht mehr nur Leute aus der Theatergruppe da sind, wir sind jetzt eine semi-professionelle Gruppe, es sind ein paar, die aus der Theaterwelt kommen, die halt äh, Geldberufe nebenbei haben, aber die Schauspielausbildung hinter sich mhm. gebracht haben. Ich bin so ein bisschen so ein Quereinsteiger, ich habe so eine private Ausbildung gemacht, also ein bisschen habe ich mir das schon noch mhm. geholt, was man mir verboten hat. Und ich glaube aber, eben weil die Osteopathie so etwas Künstlerisches ist und vielleicht wird man da unser Tanzgenie der Peter Sommerfeld auch richtig okay. geben, äh, man lebt das auch in einer anderen Art und Weise aus. Man lebt es nicht nur in der Osteopathie aus, sondern es entwickeln sich auch die anderen Dinge, die man macht, haben dann mehr, man gibt mehr von sich dann. Irgendwie ist man präsenter auch in, in diesen Dingen dann. Okay. Und ich denke, das, was man wirklich machen will, dafür findet sich immer Zeit. Ein schönes Schlusswort, denke ich, für unser Gespräch. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für, für, die, für den interessanten Einblick in eine Situation, die nicht typisch ist für die osteopathische Praxis. Sehr gerne, bin sehr gerne zu dir gekommen. Vielen Dank. Euch danke ich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, trotz der kleinen Schwierigkeiten am Anfang. Und ich möchte euch noch kurz präsentieren, was wir so in den nächsten Tagen vorhaben. Es wird morgen den Teil 4 unserer Embryologiewerkstatt geben, es wird wieder hergeknetet und gebastelt mit dem Dr. Erich Meyer falli Und am Donnerstag in dieser Woche übermorgen gibt es wieder einen Vortrag von der Claudia Nox, ein Gespräch mit der Anja zum Thema Brustgesundheit aus osteopathischer Sicht. Für die nächste Woche werden wir dann ein bisschen reduzieren. Wir werden in, in, der, in einer Phase, wo die ganzen Praxen wieder anfangen, wo die reguläre Arbeit wieder anfängt, wo vielleicht dann bald auch andere Kaffeehäuser wieder aufsperren, unseren Betrieb ein bisschen reduzieren, aber nächste Woche auch noch zweimal Programm anbieten, vermutlich Dienstag und Donnerstag. Was genau werden wir euch noch bekannt geben. Schönen Abend, danke fürs Dabeisein, wir sehen uns nächstes Mal.